und oh, meiner mittel Mario Master und oh, wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. ja äh, was ist denn beim letzten Mal passiert jetzt äh, haben wir diesen Ludwig von bu hier ja äh, Herr Ludwig <lacht> von bu nicht so viel wechsel mit Ludwig von Koopa ja stimmt ich habe mich irgendwie versprochen erstmal ich habe irgendwie Mozart von gesagt aber <lacht> ja. ich wollte eigentlich Ludwig von B sagen aber ja, ja wenn ja, wir schon jemand korrigiert haben so wir haben ja. Aufzugdingen bekommen ja oh, dann ich oh, mal da rein also geht schon wieder automatisch da rein yeah. nee. ja, ist so. Oh. Ich glaub, ich so die Nummer 6 oh je. Yeah. Okay. oh yeah aber diesmal kommt er nicht und sagt hey du hast ein Ding ne Spukschloss jetzt kommen kommen wir nämlich zu dir und zu dir und schnell weil ich kenne diese Passage in und auswendig weil das ist nämlich die Nämlich die Etage, die man auf der Demo, auf der Gamescom gespielt hat. Okay. Und ich hab sie gespielt. Und es war.. Es war gut. Ihr werdet es gefallen. Ihr werdet es lieben. Wow! Okay. Keine Ahnung, ich habe irgendwie so in den paar Etagen. Diese Etage ist <lacht> auf jeden Fall fest. <lacht> <lacht> Nein, um, um. sie schick was aus. Ja. Oh. Aua! Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Wollt ich. Oh Platz, pass auf! Da bin ich. Da bin ich hier. Ich habe den. Ich habe den ich okay. Ich sollten weitergehen. Okay. Ich Na, ich kann nicht hören. Sieh, das ist das nicht beeindruckend Ja. Und müssen so mal den Messer, ne? Boah, halt, nee, Du guckst doch mal nicht so oh, aus. Das ist ein Liebhaber. Ja. Hey, das ist toll. Habe ich doch gerade aufgemacht. Ich habe die gerade aufgemacht. Okay, bin ich nicht gesehen. Da machen wir unten auch. Hast du auch? Was soll's? Treten Sie ein. Ja, no, Nein. No. Okay. No. Oh warum? Ich muss dein oh. Hey, hey. Das, das sieht echt edel aus. Wie edelgart, ne? Ja. Entschuldigung. Aua. Au. Das war ein Ratten. Warte, ich glaube. Das ist eine Ratte. Ah, warte, die schnappe ich mir. ich habe gerade mit was interagiert. Oh, kann ich nicht Weil da vielleicht nichts ist, kommen wir mal erst mal hier rein. Komm mal da ja. Aui. Aui. Ich habe gerade nicht, nichts gesehen. gemacht. Ja. <lacht> ja okay. Komm, raus. komm her, schon. Ah, hier sind wir an, an der Stelle, die man auf der Gamescom gespielt hat. Okay. Schön. Oh was schon die ganze Zeit mache, ja ein Moment. Ich kann das nicht. Also, damit abschließen, oder? Ja. Oh. oh, der König! Ja, alter, das. passt mal Offensichtlich hat, hat er uns gesehen. Er ja, ist Na warte, sehen holen wir uns. Wenn wir erstmal da runterkommen. Ne? Ja. Dann machen machen wir Geistersuppe auf dem. Mir ist kein besseres Wort eingefallen. jetzt okay, auch irgendwie unendlich Belohnen auf. Warum? Hm, wahrscheinlich so. Ja. Belohne gegen der Ritteresse. Du so kannst ja in der Ritter aus dem nicht stehen. Oh! So, man spielt nicht mit Schwertern! Man spielt höchstens mit Laserschwertern! Das war jetzt gerade irgendwie synchron, ne? Ja. Ist. Dann erinnere ich mich noch. Weißt du, ist? Da ist ein Juwel drin. Ein Schwertjuwel. Hab hier. Hab hier. So. Oh. Ja, er kann einfach. Das. Aua. Warum geht denn da durch? Das Das tut doch weh. Ich gehe schon mal da unten. Ah, ich gehe einfach durch die Stacheln. Mm, das würde ich gut an. Warte, ich helfe dir. Jetzt können wir nicht mehr zurück. Mann, es geht kein Weg. Erst oh. die Schulden entfernen, dann angreifen. Oh. Oh. Aua, oh. Aua. Was? <lacht> Was? Ich muss es nicht, dass das gegen... Das ist ein da Das ist kein Gold, das ist einfach unwertbar. Ein Hat er gerade gelacht? Na, warte. Na, warte, niemand lacht über uns. Nein! Bring um. Hast du die Ratten umgebracht? <lacht> Ja, mit denen kaputt gehalten. Da war einer. Da ja, genau ja. Ein Schaden. <lacht> Schaden kommt auf Banane ausgerutscht. Hier entlang. No. Oh. what is that? So, so mehr gibt es in diesem Raum auch nicht. Okay. Mhm. Ja ja. Genau. So. Aber, aber es gibt noch einen Weg. Hier entlang. Ja. Nee, ich noch ach so ich kann das nicht machen. Das musst du alleine machen. Weil nämlich. Hey, das ist eine Leiter. Ja, und da geht man. Zeugs. Zeugs! Ich mag Zeugs. Magst du auch Zeugs? Ja. Ja. Ich mache hier. Inzwischen ist alles kaputt. Ja. Kann man gar nicht. Ich nicht da. wollte noch ein bisschen Vandalismus betreiben. Hm. Springen stand da. Überspringen. Ja. So, so muss nicht immer die Sequenz ansehen. Darum ist aber auch noch ein Raum gewesen, wo man nicht waren. Karte. Ich glaube, das ist eine andere Ebene, ne? Ich bin ihn! Nein! Ich helfe dir. Wer brennt, Aha. brennt, nieder? Ah. Packt das Dorf ab. Packt das Dorf ab. Packt den Dorf. Packt das Dorf, Dorf ab. ab. Ja, ja, ja, ja. Okay. Hoho. Oh. Oh, oh den Raum erinnere ich mich auch noch. Gott, wissen wir was? Ich weiß. Erstmal... Da ja. hab ich okay. gemacht? Ja. Geh runter. Nicht so Geld drin. Oh, da nicht einfach. Ach so. Ach ja, so. Habe ich gemacht. Ähm. <lacht> das hat gesehen. Ja. Voll durchgeklitscht durch den Aufzug. Also ja. oh, oh. oh. äh. zum Glück es du gar nicht hier. <lacht> Das Ding mal an. Ja. Malerei. Nee. So. Ah. Mach mal auf. Sag mal, was du willst. Ja. Aua. Hey. Wenn ja, die Mütze hat, hat, hat sie den zurückgegeben. Oh, das tut weh! aber Der schmerzt. Nein! Hm. Aha! So, geht okay, das. Oh, jetzt war es ja ganz nicht oben. Um. Er voll verzweifelt, du kommst über so eine kleine Pfütze rüber. Ja. Denkst du noch! <lacht> Wie Captain Hero im Rollstuhl, hatte eine Treppe Na, gesehen hat. Wie Captain wer? Äh, Captain Hero. Ja, genau so. Nein. Und dann kann. <lacht> ich meine hier so, ey, erstmal kommt er so oder, oder, an diese große Treppe, dann so nein und dann so geht's weiter. Nein, Na. nein. Oh <lacht> oh. gut den <lacht> in sein thema d d din für kleine Scheiße. <lacht> Wow. Ich hab die Ratte auch mitgenommen. Hast du die Ratta auch umgemacht? Ja. Da, ich hab's. Hm? Oder? Ja, oder oben ist noch ein paar, das hat schon gemacht. Das habe ich schon gemacht, da waren Juwel drin. Ah, okay. Habe ich alles schon erledigt. Ne, Oh, jetzt ist mein Schuss weg. Oh Mann. Oh Mann. Oh. So, jetzt kommen wir in den großen Teil. No. <lacht> <lacht> Nein. Ich bin Nein. tot. Nein. Oh. Hallo. Ich oh. <lacht> hab, hab den Fisch da irgendwo, das, ein das ist ein Einzelteil. Äh. Voll brutal. Ja. So. Hm. Aber warte, warte, ich muss, muss dir helfen. Lass los. Komm okay. ja, mal entschuldige. Hey, mhm. äh. schon wieder haben sie hier noch Halt Hört mal auf damit. Oh, mhm. oh Gott wir müssen die schnell erledigen Ja, dann schnell man aber weiter. Ha oh, oh, oh, oh, oh. okay. ha ha. Das Gesicht. Ah. Äh. <lacht> hm. Jetzt okay. geht's schon. Oh, yeah. Also ich hätte mal bestimmt sterben können, ne? äh, Ja. Aber das geht so langsam. mal selbst, selbst jetzt wäre noch keine Gefahr. Spiel's mal rein. Ja, Was für dich. Es? bei dir sind ja, Schlachten. Okay. Ja, aber ist doch egal. Ist doch egal, ich bin doch wieder da. Ja. Ich habe mich selbst geopfert. Ich glaube, bei oh. dir wäre wär ein bisschen anders gewesen. Ja, ich wäre weiß nicht. nur du wirst er erst aufgeschlitzt und dann zerquetscht. Ja, in der Reihenfolge. Ja, in der Reihenfolge. Moment mal, ich muss mal was machen. Woo! Boah. Ich auch sein. Ey, ich bin zwar unmusikbar, aber ich habe viel weniger Leben als du. Warte, ich helfe dir gleich. Ja. Muss ich erstmal ein bisschen ein bisschen Loot sammeln. Ich glaub, ja, ich glaube, ich bin da Ja. Was war das? Was war das? Hm. Ah. Mario! Oh, warte, du, du musst für mich äh, hochziehen, dann kann ich nämlich das machen. Mario. Mario. Was? Wir haben was Neues herausgefunden. Wo so, war denn nicht? Ja. Ein Stunden im Spiel drinne. Keine Ahnung. Nein. Erst gleich. <lacht> Auch? Ja. Oh. Au. ich krieg trotzdem Schaden. Ja. da kann ich nicht so leicht regenerieren. Was war, ich gerade wieder HP dazu. Nein? <lacht> Doch. Das ist eine Lüge. Das war so wieder 25, Wurde ich gehalten? Nein. Mario. Mario. Äpfel. Rosa App. Mario sagt <lacht> App. Warte. Gar nichts. Wie next? nein wie soll ich denn bitteschön fliegen wenn ich einen verdammten stuhl bei mir habe ja kann ich gleich mit den arm flattern und im stuhl mit mir rumschleppen wie ich eingesaugt habe ja, ja das hat sich gerade so falsch angehört. Luigi nee, sagt Ich sagte, das hört sich falsch an. Ist da noch was? Nee? Hallo. Ah! Oh. Okay, jetzt hast du dich erschreckt, ne? <lacht> Hast du geschreckt? Ja. Wo haben denn die noch einmal ja? Alter! Hast du mich gerade geschrieben? Nein. Nein. Also Stimmt hier was. das war bestimmt hier ja was. damit hier. Oder hier. Ja, da hat sie doch mal dich Ja. Oh, die Oh, kann man gefunden. Oh ja. Hey, hey! Oh, ein Ding fehlt noch. Ich weiß auch, wo es ist. Bis das bekommen wir gleich. Oh. oh Mann. Mario. Mario. Oh, ja. Boah, aufhalt! Okay. Sie sieht echt gut aus. Ja, ich will aber keinen neuen Hut. <lacht> Boah. Wir sollten, wir sollten reingehen. Oh, guck mal, wo wir sind. Die Arena, die Arena. Ja. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Oh, halt mal gesagt, was auf. Ja, ein starker Wasser. Ja. Ja. Ja. Dreimal. Äh, drei Mal insgesamt. Ich meine so. An. Ja. Danach können wir ihn einsaugen. Ich nehme den Boss, der ist super. Ja. Das ist auch der Boss, den man auf die Gamescom besiegen musste. Ich habe ihn besiegt. Ich, als ich ihn besiegt habe, war die Demo zu Ende. Ey, guck mal die Buhnen uns aus, ey. Boah, wir sind doch hier Helden, ja. Hier, da, das halte ich von euch. Das halte ich von euch! Hier! Und das hier auch noch! Und das noch hier! Mein, fertig! Da ist ja immer noch eine raus. Warte! Weil ich, ich glaube, man muss ihn blenden, dann muss man. Warte, warte. Halt? Mhm. Ja, Wow, Gott, wir bewegen dich jetzt. Doch mehr als drei. Wahrscheinlich im Teamspiel mehr, weil es sonst so einfach ist. Ein eins, der andere Bock immer vorhin bekämpft haben, ja, finde ich ja. So was, oh, vielleicht musst du, ihn, musst du ihn eine überziehen. Ach, was. Ja. los, zieh mal rüber. glaube ich. Hm. Oh, komm her. Nichts machen. Doch. zum geschossen. Ja so. Sieh an ihm. Komm. Hallo? Ja. noch an den. Wollen wir Oh, komm Ah, was? Huh? Hey! Ah! Oh. <laughs> Mehr Kampf weiter. Ja, doch seine Rüstung ist ziemlich brüchig. Ja, den sein Pferd ist voll, vollkommen kaputt. Na, ja, müssen wir einfach sein Pferd kaputt machen. Oder oh, sie schon alle Lücken auf. Ja, aber schon wieder. Alter, oh. Oh, oh. da muss doch wehtun. Tut es auch. Ich meine, ich spüre keinen Schmerz. Also, schön für dich. Ja. Normal. Uh. In Zeit mit Wasser, den Ding. ja yeah. yeah. die buhen uns aus! können sie es wagen? Also. Oh, ich? Mein Fake! Mach ich! Komm her rein! Ah, halt! Ja. Wir sind hier die Stars in der Show. Genau! Oh yeah. oh. Oh. Nummer 7! Oh. Da kommen wir wieder raus. Oh. Ich bin noch immer irgend so Edelstein. Keine Sorge, den kriegen wir gleich. Hier muss. Da ist er doch. Halt. Oh, oh, oh. hey, hey! Cool. Dann können wir ja wieder nach Hause gehen. Ja. Dann gehen wir wieder nach Hause. Alles klar. Ah, okay. Dann haben wir ja, alles erkundigt. Ja. Ne? Yeah. Okay. das ist bei mir was Ich habe gesagt, ein paar sind wir ja durch. Ja, warte, ich mach dir die Tür auf. Du musst ein bisschen zurückgehen. Okay. Äh. Okay. Alles gleich Dann rein da, wenn mein Park, oben begonnen haben. Ja. Und ja. ja. was wir da in der nächsten Folge wieder. Wenn das heißt Luigi's Mansion 3. Hi. nicht vergessen, dass ein Like da lassen und abonnieren. Ihr wollt es, Denn sonst machen wir das. Ja, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao ciao.